Wenn ich ja kriegt dann Corona? Wusste nicht. meine, Corona ist vorbei, jetzt gibt's Corona Extra. Corona Extra. Mal was sagen darf, als der Corona-Virus rauskam. Und die haben den der corona benannt. Also haben die Deutschen mehr Corona-Virus gekauft, weil sie lustig fanden, den Namen. Und die Amis haben es ja nicht mehr gekocht, weil sie Angst hatten vor Corona. Ja, echt? <lacht> Prognose? Ja, es ist halt äh, so... Kein deutsche 3 äh.. Also... Ich würde sagen Bronze. Ich ja. Gut. Deutsche 3 sag ich schon mal nein. Was ist drin? Mais und so? <lacht> <lacht> Wasser auf jeden Fall. Gebrot unter Lizenz von Cerveceria Modelo ähm, de la Mexico. Ja, ja. Wasser gegessen, weil es Mais und Tropfen. Ja, Meistens zu viel. Corona Extras mehr als nur ein Bier. Mhm. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. Genieß es eiskalt, ist es, mit einer Scheibe Limette und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Die Limette brauchen wir jetzt nicht. Gebraut in Belgien. Aha. Naja, wahrscheinlich zu einigen. Importiert du, und vertrieben von Anhäuser Busch. Na ja gut, Anhäuser ja. Busch, da gibt es halt mehrere. Ja, ist halt so eine Gruppe. Bremen, Germany. Also, gebraut in Belgien. Auspacken oder wegpacken? Ja, auspacken. Drei? Es ist auf jeden Fall definitiv mal komplett was anderes. Ja, drei. Würde ich auch sagen. Am Ende. Muss ich jetzt etwa wieder drin gehen? Ja, Mann. Scheiße. scheiße. Ich kann wieder ich ja wieder Werbung machen. Wird ja langsam zum Running Gag, ey. Für andere YouTube-Kanäle mache ich jetzt mal hier wieder Werbung. Äh, ihr da gibt es den Biersuffler, den könnt ihr euch mal ankicken, wenn ihr mal so ein bisschen andere Bier Tasting videos sehen wollt. Ansonsten gibt es da noch äh, die Jungs vom Biervergleich und die Jungs von Die Bierprobierer. Ja. Also ein Helium-Bier-Video, was ihr euch mal anziehen könnt. 1,58 Das ist ja richtig teuer. Richtig teuer null Punkte, teuer. Ja, definitiv. Augensucht oder Augenflucht? Ja, Augensucht. Okay, musst du das jetzt eingießen, hast da die Ausbildung dazu? Mhm. Ich öffnen da wir natürlich standardgemäß mit der KKP und nicht mit dem Standardbauarbeit. Oh. Äh, ja, ja Ich wollte doch mal also so Bauarbeiten. Ja. Das fängt an zu rosten, wenn ich das nicht ständig benutze. Das funktioniert nicht. Nee, ja. Ach ja, übrigens, halt das fällt mir ja schon mal ja nicht. Da müsste ich ja fast den Daumen nehmen. Na, kannst ist den dicken Finger? Ja, jetzt ist das, <lacht> das dicken Finger, das ist ein Ringfinger. Ja, der dicke das halt. Das ist ja. der dicke Finger. Das ist der, der Mittelfinger. Na, wo hast du denn? Welchen hast du denn jetzt hier noch? Ja, den Ringfinger. Na ja, das ist doch nicht der dicke Finger. Na ja, sind alle drei dick halt. alle? Ja, ja, sag ja, es ruhig, sag ja, es ruhig. Ganz abgesehen von... Ja, ja, nee, ist klar, Und nee, nee. Hier sind die Schlechtsteilen du denn? Den Deckel? Ja, <lacht> okay. Corona-extra Bierdeckel. Ihr müsst mal gleich ein Corona-Tester da, da äh, hinterher ziehen. den, der da drin, was? Ja. Ja, ich hab da mal einen. Ich hab die Tester. Vielleicht sieht das ja anders <lacht> Ach so, also äh, das Glas oder das Glas? Ja gut. Wir, wir, wir testen es. Ja, musst du schon durchziehen. Die wird so, nee, kommt doch nicht zu essen. Ähnlich wie vorher. Also, so wie das letzte Bier, was wir getestet haben. genauso so, ja. Kannst du genau sagen, ja. Wie Norden Norton, Norton haben ne? Naja, wie sieht denn? Das ist ja schon ein bisschen mehr. ja ist das ist wie es da Ja, naja, ja, na ja, so ein Blödsinn merke ich mir halt so mit dem Ich ja drei Punkte bekommen hier, Wie bitte? Ja? Ach nee. Augensucht oder doch? Drei Punkte. Sieht ja halt ich auch nicht schließlich aus. Ah, Auf jeden Fall drei Punkte hat nochmal. Drehst. Platz. Dreh's. So ein lieber oder lieber? Ja, das werden wir sehen. Äh, schon lange nicht mehr getrunken hier, das Corona. Okay. Man ist fast ja Alter. Ah, hm. ah. Tja, also ich muss dir was sagen. Also ganz ehrlich, was musst du mir denn sagen? Warum Haben wir denn eigentlich nicht die, die, diese dildoartige Flasche hier äh, bewertet? Oh. Haben wir das dann überhaupt auspacken oder? Das kommt noch. Nee, das war, nach dem deutschen haben wir drei Punkte im Fall gegeben. naja, weil das halt äh, drei Punkte verdient hat wie du sagst, die Flaschenform die Aufmachung, das da alles das sieht aus wie so ein äh, so trink halt und und ja, ja, es schmeckt äh, so ein bisschen auch wie das nürnharden Hardenberger, äh, nur zitroniger und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, das schmeckt besser wie das Nürtenhadenberger. Ich würde es aber auch nicht äh, viel besser bewerten, sondern würde es eher auf die gleiche Stufe stellen. Hat es ist halt... Hat wir einen ja gehabt? Wieso nicht. <lacht> Sieben? Ja, kann ich mich auch dran einladen. Weil ich denke, mehr hat es sich verdient und weniger hat es auch nicht verdient. Austrinken oder wegkippen? Austrinken. Punkte, auch. Special Punkte. Tja, es schmeckt auf jeden Fall besser wie, wie ein Standardbier. Es ist aber schlechter wie gute Biere. Also, das ist ein, es halt so ein Partybier, so, so, so, so ein, Party so ein Feierbier, Corona extra, ja. Ähm, ja wie viel Spezialpunkte hast du verdient? Es ist allerwelts bekannt und es ist halt ein Partybier. Was auch überall mitnehmen kannst, also Corona trinkt irgendwie jeder. Also zwei Punkte. Mehr würde ich da auch nicht geben. Nee? Würdest du drei Punkte geben? Ich bin da am überlegen. Ich habe noch nie so eine Rolle äh, gesehen. du? ja. <lacht> bin da am überlegen. Also, ganz ehrlich, ich würde. Ich würde den drei Punkte den... geben. Gut. Gut, machen wir so. Der Uwe. Ich glaube nicht, dass der Uwe noch kommt. Ey, Gott, kommt hier kein ähm, Zuschauer, der Uwe heißt und fühlt sich beleidigt, wenn die ständig sagen Uwe. Wie ja, hat sich denn Ulf früher... Ja? Wüsste ich nicht. Ulf! Na ja, wie soll sie der Kevin heutzutage führen? Ja, gehen? genau. Gibt schon undankbare Namen. Obwohl die nicht schlecht sind, aber... Ja, ja schon undankbare Eltern einfach. Ich meine, wenn ich es lustig finden, <lacht> ist am Arsch, ey. So, was findest du, der Uwe? Was äh, geht, gut. Uwe, oder was? Nee, ich merk's nicht. Ich merk's nicht. Also, Uno-Punkt. Uno-Punkte <lacht> sind 19 Punktos. Oh, ganz, ganz knapp. Silber. So ja, es nämlich bei 19 Punkte. Bis 23. Tatsache. Schon mit vorzuglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen jedoch bist du dir bewusst, dass es noch oft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel Das lernst du hier vielleicht mal auswendig? Ja, bitte. <lacht> Sehr schön. Ey, das. Wir waren doch. Also bis jetzt. Also.. Seit den letzten Videos war doch bis jetzt keins schlechter wie Silber. Und hatten hört kurz zwischendurch Bronze, oder? oder? Hat echt? Ja. Äh, ja. 19, Nordtonne. Ne, auch knapp Silber. Hat jetzt Corona auch ja 19, oder? 19, 24, 22, 19 und jetzt sind das auch noch 19. Na, ja, seid doch. Ja, ja. Ich können einfach. Alter, na, weil ich nicht eingekauft habe. Ich habe ja auch gerade mitgebracht. Das ist richtig. Was gibt es denn überhaupt als nächstes? Also. <lacht> also. Ich wähle noch mal in den Keller. Und ich äh, bewerbe noch mal fremde Kanäle. Die dasselbe. dasselbe machen wie wir. Wir machen ein bisschen mehr, weil wir testen noch andere Sachen. Aber die Kanäle die haben sich doch spezialisiert. Ähm, Bier zu testen. Das wären unter anderem äh, der Biersiffler, die beiden Jungs vom Biervergleich und die beiden Jungs von die Bierprobierer. Also unbedingt mal rinschauen, ist hier alles verdient. Wir trinken und darauf habe ich Bock. Beim nächsten Mal Hasseröder hell. Ja, da bin ich auch gespannt. Bin ich viel aufgeregt, ey. Ihr müsst das nächste Video sehen, ey. Ich auch. Also... Alter. Ich schätze ey, mal... Ey, ihr müsst abonnieren. Ey, sonst verpasst ihr das nächste Video und unbedingt die Glocke aktivieren. Sonst kriegt ihr keine Nachricht. Ey, und das wollt ihr nicht verpassen, Leute. Abonnieren und dann hier Test kicken. Bis zum nächsten Video. Ihr könnt es natürlich auch gerne teilen. Leuten, ja, ja Und dann, aber die sollen das auch abonnieren, ja. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis